MatheWissen, wissen Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet, Ermittlung des Umfangs und Flächeninhalts von Dreiecken. Zur Ermittlung des Umfangs eines Dreiecks werden die Seitenlängen addiert. Der Umfang entspricht somit der Gesamtlänge aller Seiten des Dreiecks. Zur Ermittlung des Flächeninhalts eines Dreiecks wird die Grundseite halbiert und mit der Höhe des Dreiecks multipliziert. Der Flächeninhalt eines Dreiecks entspricht somit der Hälfte des Produkts aus Grundseite und Höhe. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Ermittlung des Umfangs und Flächeninhalts von Dreiecken. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.